Hallo, letzte Woche haben wir uns ja gemeinsam im Chat getroffen und haben uns zusammen den Film zu diesem Kunstwerk angesehen. Und es war sehr, sehr angenehm, diese Gemeinschaft zu spüren, diese Kreativität zu spüren. Es war einfach ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür. Heute greife ich das Werkzeug nochmal auf von letzter Woche, weil ich mir denke, man steht doch immer wieder auch vor der nächsten weißen Leinwand und überlegt, okay, wie greife ich jetzt das neu gewonnene Wissen in dem nächsten Werk auf. Und deshalb siehst du heute in dem Film, wie ich das tue, dasselbe Werkzeug nehme, aber auch viele andere dazu. Du kannst wieder ganz leicht auch als Anfänger in die Malerei kommen, indem du auch gerade die erste Farbschicht nutzt und viel, viel ausprobierst und machst und die Farben kennenlernst. Und das ist mir immer besonders wichtig, dass man da einfach auch einen guten Zugang zu der Malerei mit erhält. Also viel Spaß heute mit dem Video und schön, dass du auf meinem Kanal bist. Wir fangen jetzt wieder an, wie beim letzten Mal. Tragen erstmal ganz unkompliziert den ersten Farbton auf. Also ich habe hier wieder auch einen Sandton genommen. Und jetzt gebe ich direkt ähm, das Türkis dazu. Und ich trage erstmal lieber dünn die Farbe auf, weil ich auch selber erstmal in eine Malerei hineinkommen will und ich will auch erstmal viel ausprobieren in der ersten Schicht. Hier so ein Graffitstift. Ich habe eben eigentlich meine Kohle gesucht, aber mit dem Grafitstift werden die Linien auch noch mal anders und die verschmieren auch nicht. Und jetzt kannst du wieder ganz losgelöst einfach hier Linien drauf krickeln und genieße das. Es kommt sowieso wieder Farbe drüber. Also einfach machen und lass dich inspirieren. Vielleicht entdeckst du schon gerade etwas. Und ja, das trägt dich so weiter. So, Türkis und Schwarz werden halt wieder zu einem neuen Farbton. Und ja, ich entdecke jetzt, ich werde zur Entdeckerin. Also ich gucke mir einfach an, was passiert. Was entstehen da jetzt für neue Farbtöne? Wie entwickelt sich hier die Linie? Die Farbe ist ja jetzt schnell recht trocken. Jetzt gebe ich hier wieder das Türkis drauf und ja, spielerisch. Also ich ähm, ja, ich probiere mich hier aus, gucke, was hier für neue Formen entstehen können und will eigentlich eine nasse Farbe wieder an der Oberfläche haben. Je nachdem, welches Werkzeug ich benutze, kann ich die Farbe eben auch unterschiedlich auftragen. Und ich werde jetzt auch ein bisschen konkreter. Ich kann jetzt gezielt die Farbe auftragen, aber auch miteinander vermischen und dann entstehen neue Farbtöne. kommt sie endlich zum Einsatz, die Rolle vom letzten Mal und ja, damit decke ich jetzt wieder viele Flächen ab. Du kannst mit der auch dünner arbeiten oder deckender arbeiten, je nachdem entstehen da eben auch wieder neue Strukturen oder die Farbe kommt vom Untergrund nochmal durch. oliv und türkis das ist wirklich wunderschön wenn das türkis da durchscheint oh, einfach herrlich Jetzt überlege ich gerade, wer hat den Film gesehen, wo ich das Werkzeug benutzt habe? Ich glaube, da habe ich das erste Mal das Werkzeug in den Videos vorgestellt. Ich benutze es auch gar nicht so oft. Ja, ich rede schon mit euch. Alles klar, viel Spaß! Fällt mir jetzt schon ganz gut, die Farbtöne, die da entstanden sind, sind ja richtig schön. vielleicht ähm, kommt hier noch so ein bisschen türkis hin oder so ich weiß noch nicht probiere es mal aus weil viel fehlt nicht Nur noch so ein bisschen das türkis nach vorne Es scheint ja auch überall durch also, also die farben sind ja sind echt schön Du kannst dich also, naja erstmal, hier habe ich gearbeitet, ähm, du kannst dich immer auch durch das Bild bewegen über den Wechsel der Werkzeuge, denn manchmal bringt einem das eine Werkzeug nichts, weil man den Farbauftrag ein bisschen dicker machen möchte und dann wechselt man einfach wieder, also sei da ganz offen. Aber ich sehe schon gerade die Farbe, ändert sich leider hier mit der Aufnahme, also es ist alles schön oliv und hell beige, also ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du greist jetzt selber zu deinen Farben. Danke fürs Zuschauen und für dein Interesse. Über die vielen, vielen Videos mittlerweile auf meinem Kanal haben wir uns ja wirklich jedes, jedes Kapitel in dem Buch noch mal angeschaut. Und ja, für heute also mein Tipp. Wie kommst du überhaupt ins Malen? Wie findest du so den Zugang zu deiner Malerei und welche Werkzeuge kannst du wählen oder dir einfach auch die Freiheiten nehmen, mit den Werkzeugen zu experimentieren? Das ist eher so heute das Thema. Also danke fürs Zuschauen und danke für dein Like. Natürlich Vielen, vielen Dank und hab einen ganz schönen Sonntag.